Der brandneue Nike Mercurial Dream Speed 5, die mittlerweile fünfte Generation, gibt es heute im Video und damit willkommen zu einem brandneuen Fußballschuh-Playtest. Und ihr seht, heute geht es um den neuen Cristiano Ronaldo-Fußballschuh, den Nike Superfly 8 Dream Speed 5. Alles, was ihr über den Schuh wissen müsst, was in der Optik steht, welche Spieler dürfen ihn tragen, wann gibt es ihn zu kaufen, was solltet ihr unbedingt über den Nike Superfly wissen. Gibt es jetzt im Video, viel Spaß dabei und let's go! Bei dem Namen Nike Dream Speed sollte es bei dem einen oder anderen definitiv klingeln. Vor allem beim Nike DreamSpeed 5, das heißt die fünfte Generation. Damit gibt es natürlich schon viel weitere. Ich habe mir die letzten beiden hier nochmal mitgebracht. Wir haben hier zum einen den DreamSpeed Speed 4 mit dem Motto Asteroid und der wieder in die Erdumlaufbahn zurückfliegt. Thema maximaler Speed, maximale Geschwindigkeit und hier natürlich auch mein Highlight, der Nike Dream Speed 3 mit den Karriere-Highlights von Cristiano Ronaldo, mit seinen Toren, Positionen und so weiter. Also ziemlich cool gemacht und da fällt auch schon auf, okay, ein gewisser CR7 spielt hier wohl eine Rolle. Denn allein wenn man den Hinweis hier auf der Sohle, auf der Einlagesohle betrachtet, da steht nämlich, dieser Fußballschuh wurde nach den genauen Vorstellungen von Cristiano Ronaldo konzipiert. Wird klar, worum es bei diesem Fußballschuh geht, steckt natürlich auch schon im Namen McChul. Dreamspeed. Das heißt, es geht zum einen um das Thema Geschwindigkeit. Der Nike Superfly steht ja allgemein für das Thema Speedboots, sprich maximale Geschwindigkeit im Spiel und natürlich hier beim Dream Speed immer speziell um das Thema Träume verwirklichen. Deshalb ist auch Cristiano Ronaldo so gewissermaßen der Schirmherr von diesem Nike Dreamspeed 5. Es steht hier zwar CR7 am Schuh drauf, er ist aber nicht nur für CR7, denn auch weitere Spieler wie beispielsweise Kiel und Mbappé werden diesen Fußballschuh tragen, die natürlich auf Geschwindigkeit setzen und im Fußball ihre Träume verfolgen. Neues Colorway also zum Nike Dream Speed, deshalb würde ich sagen, wir schauen uns den Schuh jetzt mal kurz an im Close-Up Unboxing, um zu gucken, ja was steckt jetzt eigentlich hinter diesen Farben, sind die zufällig gewählt, was ist das Motto und wie finde ich den Schuh allgemein rein von der Optik. Wie versprochen schauen wir uns den Fußballschuh jetzt auch noch im klassischen Unboxing an, da sind wir ehrlich auch, die Optik spielt immer eine Rolle beim Kaufen einem Fußballschuh, deshalb Ihr kennt die natürlich jetzt schon aus dem Blade Test den neuen Nike Dream Speed 5 ist die fünfte Generation und es wird natürlich immer darauf geachtet einen Unterschied an der Optik so ein bisschen unterzubringen und dieses Mal kann man erkennen es sind hier lila blau und grüntöne untergebracht ich muss sagen von oben sieht der Fußballschuh sehr sehr stark aus was mich so ein bisschen stört sind hier diese halbmondartigen gelben Linien ist aber absolut Geschmackssache eure Meinung wie immer in den Kommentaren da lassen ist jetzt auch der dritte Schuh aus der neuen Nike Mercurial Kollektion, wo die Optik ein kleines Update bekommen hat. Was sehr cool ist, ist der Nike Swoosh und generell diese Optik hier. Für alle OGs aus der Fußballschuhszene kennen den Nike Superfly 5 natürlich noch mit diesem Upper, mit diesen Linien. Das finde ich sehr, sehr geil. Ein paar Oldschool-Vibes untergebracht. Außerdem natürlich die neuen Speedwings hier hinten. Die finde ich nicht ganz so cool. Hätte man vielleicht auch weglassen können. An der Ferse finden wir die Details Mercurial Dream Speed 5. Sprich, die fünfte Generation. Die Sohle ist mir ein bisschen zu bunt gerade, wenn ich ehrlich bin mit diesen Farbtönen. Wäre cool gewesen, hätte man dann auch vielleicht diese Farben von der Innenseite untergebracht als Chromlook. Ist aber auf jeden Fall wie immer bei der Optik-Geschmackssache. Ansonsten findet ihr ein paar Details zu CR7. Und wie gesagt, diese Farben hier in diesen Blau-, Lila- und Grüntönen gehalten. Soll so ein bisschen die positive Einstellung von Cristiano Ronaldo widerspiegeln. Er sagt, dass er für seinen Erfolg natürlich auch die entsprechende Einstellung braucht. Und das wollte Nike bei diesem Fußballschuh unterbringen. Und ich muss sagen, von der Optik definitiv von der oberen Ansicht sehr, sehr stark. Von der Seite gibt es ein paar Punktabzüge. Von mir gibt es 7,5 von 10 Punkten. Eure Meinung in den Kommentaren da lassen. Das war es auch schon wieder zur fünften Generation der Nike Dream Speed -Reihe. Ich bin sehr gespannt, was ich von euch zu diesem Fußballschuh in den Kommentaren lesen werde. Lasst gerne Feedback da, ich hoffe natürlich, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mit einem Daumen nach oben und lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke. Das Ganze ist kostenlos, ihr bleibt up to date, unterstützt unsere Arbeit enorm. Deshalb vielen, vielen Dank für euren Support, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin, macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und ciao!